Ja, ne? Creeper Zwar Creeper Ja, wow, ganz leichte Lags ich heute Ne, es ist nicht so schlimm, wie es nicht Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Turo 3 ja. Leute, was geht ab und willkommen zu Tour 3 Folge 5 mit Alex Servus Die Mumu ist am Start ah. und wir joinen in 3, 2, 1 3 Unknown Host jawoll Danke Ja moin Also ich bin schon drauf ja, ich auch Ich hab keine Ahnung wo ich rum eier ne so, ich Mur wurde ja von einer Bitch verfolgt ne Echt? Habe hab ich dann eingebaut Ja Jetzt regeneriere ich gerade Hampsen. Nice Yo mal zu dir oder? Kannst du tun. Gerne. Bist du die du Höhle noch, entlang? Du rollst immer noch dir. Ich bin bei 850 und minus 250. Wie ist Bist du, du, du so Gänge baut? Ja, ja. Weißt doch, ich baue gerne Gänge. 850 und was? 250. Minus 250 natürlich. Ich renne genau in die falsche Richtung. Das gibt's doch nicht. Ich man wie viel sollen wir denn noch fahren, bis wir endlich mal wieder Dias finden? Das sind ja alles Caves. Aber hm. absolut keine Dias. Was ist denn das? Da wir haben total das, total das Glück in turo merkst du? Ja, bis jetzt schon, oder? <lacht> Nichts, wir haben zwölf Dias Wir haben nicht mal ein Chantel. Jo, kann man nichts machen. Oder? Dagegen machen. Und schon wieder eine riesen Lava-See. Ich lösche die alle aus. Der Dias. Du? Ja. Ich hab eine. Ich hab eine. Habe eine... hab ich oder hab ich nicht? Keine Ahnung. So eine Minengang, weißt du? Ah. Ja. hab Was ist das? Doch, ich hab. Nein, ich hab nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und das auf jeden Fall ein Giftspin-Spawner. Oh. Aber ich bin so weit ich weg von abbauen. dir. Ich baue den ab. Wir bauen langsam strip mining mining-mäßig zu dir. Wir <lacht> haben ja, auf jeden Fall können wir jede Menge äh, Bögen machen. Nice. Hey, das ist auf jeden Fall durch. Bitte belohnsam, bitte belonsam. Jaaa! Alex, wir haben Heal Potion! Geil! Das ist immer was Gutes! Ja, ne? Creeper? Das ist dein Ding. Zwar Creeper. Ja, ganz leichte Legs habe ich heute. Minimal oder? Nee, es ist nicht so schlimm wie es sonst, aber... Aber alles so gut. Aber <lacht> jemand. Ja, hier war safe schon jemand, wo ich bin. Alter, ja. ja. ja, wie früh ist Hier ja steht ein Crafting Table. Hier war schon jemand, Alex. Oh, Creeper, das gibt's ja nicht. Hier war trotzdem schon genau. jemand. Hast du einen Creeper gell? Ja. Nö. Alter, wie sollen die jemanden finden? Mich? Ja, du bist ja irgendwo, irgendwo. Jetzt bin ich schon 850 fast. War eher die Richtung. Hm. Super, moin. wieder zurück zu meinem Lavasee. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Okay, ja. Weiß halt noch nicht wer, ne? Net Graver. I don't know who was here here here who was here here here. Da war wahrscheinlich so ein kleiner Hacker. Keine Ahnung. Ich weiß bis jetzt nur ein Team. Dias? Echt? Jo. Fahr Schnüre, ne? Ja, macht das. Ich baue mir gerade so richtig random und finde Dias. So, ich mich lang baue. Ich baue gerade äh, das Spinnennetz von den ganzen Spinnspawnern an. Ich bin die ganze Zeit voll mit Ja, dann ich einfach weiter zu mir. Wenn du weiter Dias findest, ist doch gut. Weiter zu mir bauen und strip mal. Ja, ich baue da halt zu dir, bin schon fast bei. 850. Aber oh, wie viel du <lacht> hast du? Echt? Yo! Ja, lass doch. <lacht> Hä? Wenn du meine Folge sehen würdest, ich baue so richtig random und finde Dias. Boah, ist lag wieder. Ey, war es mit Internet zu so angeblich wieder besser gehen, haben die gesagt? Ja, angeblich. Ja, der Speedtest hat das auch gesagt, aber ich habe den Speedtest nur in der Früh gemacht, jetzt ist es am Abend. Ich habe aber nicht erwartet, dass sie neben Dias gleich so circa 10 Blöcke weit weg wieder Dias anfindet. Ich bin manchmal schneller, als du denkst. Hm. Auf jeden Fall da, wo ich hergekommen bin, waren die noch nicht, also kann ich hier noch mal kurz weiter Minus 250, gell? Ja. Oh Höhle, ich bin im Schacht. Was bist du? Im Minenschacht. Echt? Ja. Bist du in dem, wo ich bin? Also ja, darum bist du. Siehst du mich? Ich glaube nicht. So wie du immer guckst, siehst du mich eh nicht. Nee, ich bin auf diamanten ja, okay. Oder oder müssen wir irgendwas machen? Ja, Ja, diamanten finden. Okay. Soll man schon irgendwas braten? Ja, braten können wir eigentlich. Ich darf gucken, von wo ich gekommen bin. Dios! Yes. Nee. <lacht> Doch! Oder Hacker. <lacht> Geile Scheiße. Ey, Steve, ich, ich hab 28 Diamanten. Ja. Wow, ich habe 12. Also kommst du zu mir, hier können wir braten. Oder ich komm zu dir. Ja, ich bin da den unterhalb, da wo du mich gesehen hast. Red ich nicht mehr, in Sneak mal bitte. Im ein bisschen weiter rechts, im irgendwo im Baum. Ich bin ja. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, bin da nicht in der, im Gang, ich bin unterhalb vom Gang, Höhe 11. Ja, da müsste ich dich trotzdem sehen, ja, oder? <lacht> Alter. Zombie, fuck mich nicht ab. Soll ich da zurückgehen, wo ich war? Wär vielleicht nicht verkehrt. Hey, ich hab äh, noch. Wir haben ihn an den gegangen. Aber bei. wir müssen hier trotzdem, bevor wir hier irgendwas äh, machen, wir hier trotzdem weg. Also, wenn wir jetzt hier Melonen anbauen oder sowas, weißt du? So, ja. Siehst du nicht? Hm? Siehst du mich? Nee, ich schaue aber ja, sogar ich gar nicht. Komm so. dir Kommt ja entgegen. Siehst du mich? Mhm. Okay. genau der letzte Hit. Ach, Dias! Nice. Verarschen, Alter. Schon wieder random hinbaut. Irgendwie habe ich halt ein gutes Gefühl bei der Sache. Gut, ich, ich, ich fahre mir die ganze Zeit Gold, du fahres Diaz. Das geht nach dem Plan, ne? Ja, Gold bin ich, ganz Ich hab noch eine Truhe. Bitte Dias drinne. Ah, eine Redstone. Nein, ah, ich sollte mir langsam noch. eine Schaufel machen, mich jetzt nicht. Ja, aber wir gell? Weiter. Ja. Dann weitere Melonen. Ma, nah, das war kein großer Spot. Das Leben geht weiter. <lacht> das Leben geht weiter. Jo, wenn man seinen eigenen Gang wieder anfindet. Hey Steve, guck mal zu mir, ich will mal ein bisschen ja, was Ich mein Inventar aus, was ich davon brauche. Uh. Knapp fast gestorben, Alter. Siehst du mich nicht? Dias! <lacht> Steve, oh. du musst mir helfen, da das ist Lava und Dias, da bin ich schon dreimal gestorben bei UHC. Ja, das schaffst du, alles. Nee, ja, das schaffe ich nicht. Halt. Auch am Dias hier ist nämlich auch die Cave, wo wir sind, hat nämlich noch niemand gelootet. Die ist auf Höhe 11 und das heißt, hier gibt jede Menge irgendwelchen Scheiß. Genau. You know? Ja. Hey Steve, du musst mir helfen. Komm doch schon, ich fahre mal, fahr mal hier das ganze Gold ab, weil wir das brauchen. Nein, ich will nicht, dass die Diamanten verbrennen, das wäre echt schade. Achso, das kannst du nicht, oder was? Nee, das kann ich nicht. Dieses okay. dieses uh, Fast Saving. Nee, kann ich nicht. Vor allem nicht wie die Legs. Ich sehe ja nicht einmal mein Wasser. Ich komme. Ja, es also verlegt also, das jetzt nicht. Steve? Ja, ich komm doch schon, Digi. Ich bin Stress hier. Ich laufe mit Ehren, immer zu den anderen Seitengang, wo du nicht bist. Ich mit Granit zu, hm. hier Lava irgendwo, wo du bist? Ja. Warum baust du mit Granit zu, wenn ich hinter dir bin? Weil ich, mein, ich bin da vor ist. bist denn du? Da. Alles Steve. Vorsicht, Alex! Lass mich bei Ließ da durch. Hü, hü, hü, hü. Aber das sind die, das ist. da ist Lava unterhalb, Steve. So also ein Wassereimer für mich? Ja, ich hab zwei Stück. Fuck! Alex, Alex! Ja! Danke. Ich bau den hier ab! War doch mal! Ja, war doch. Also, okay, so. Hast du zwei Wassereimer gehabt? Ja. Gut, gibst du mir einen? Ja. Thank you, hier. Nimmst du dir mit? Ja. Hier ist doch ein kompletter Lavasee, Junge. Ey, okay, was? Da, da überall ist Lava. Ist aufpassen? Und, äh, Farms, äh, machst du mal bitte. Achso, du hast schon an. Hey, hab ich grad gut gehabt? Na, so ist eigentlich dann. Guck mal da rein, guck mal in den Ofen hier unten. Siehst du die Menge an Gold? Ja, da. So, soll ich mal, soll ich mal dir Sachen craften? Ja, willst du das machen? Ne, mach du mal. Boah, warte, ich habe eher Probleme. Es Slack, gerade, warum? Bist du sie mir her? Abo! Ja, wie viel Holz hast du noch Alex? Viel zu viel. Äh, mach mal bitte zwei Drohnen und mach die mal nee. hinten drüber. Ich hab dir jetzt immer. Ein Stack zugeworfen, viel zu viel Woods Nein, nice, es leckt gerade zu früh, kann gar nichts machen. Hey, warum denn? Es liegt fix an den Öfen, ich sag's dir. Den Öfen? <lacht> ja, das ergibt zwar so keinen Sinn, aber. Ejo. 3 Minuten. Hm. Jetzt geht die alles. Nehmen wir alles was wir brauchen nehme ich mal mit. Brauchst du hier rum? Ja. Also ich war höher 11. Möchtest Wollt ihr was sagen Alex? Was denn? Wir sind beide voll E. Echt? Kommst du her? ja? Ja. Die Wurde also gut. Wir haben. Ja, ich ja, finde der. Danke sehr. Und beide full die in einer Folge, Junge, wir waren letzte Folge nicht mal Afti. <lacht> das stimmt. Äh, stellst du mal Zaubertisch auf? Ja. Ich noch schnell Anpass? Ein bisschen lecken tut's. Das ist nicht cool. ja, Standard bei dir. Jo. Die letzten drei Tage schon, ja. Schau mal, wir haben Zuckerrohr, haben wir noch. Wollen wir Zuckerrohr noch anbauen? Ja, machen wir mal, oder? <lacht> den falschen Ding, du mischst. Fire Aspect ist verboten, gell? Ja. Ey, ich krieg auf einziges Star was Gutes. Alles klar. Steve verzauber ich auf, auf Eisenschwerter oder auf. Auf Eisen, wir haben keine Dias mehr. Okay. Hä? Hey. Alles schwierig. Eine Minute, ne? Ju. Alter Schwede, wenn's ein wird, wäre es so viel schneller. Machst du mal bitte eine Fackel? Nee. Nicht? Okay. Haben wir überhaupt noch Stinks? Hm? Äh, Kohle? Ja, in, in irgendeiner Dinge. Ey, das Kohle gibt's mehr. nicht. Ich hab keine Kohle mehr. 30 Sekunden, pass auf, ne? Ja. Warte mal, wir machen mal. Ich mach mal. Hai, wir Hai Ey, entstanden? das gibt's nicht. Bau ab, Bau ab, geh weg, Nach 20 Sekunden. Hier wird jetzt ein Schwert mit Unbreaking. Nimm mal unser ganzes, unser ganzes Öfen mit. Ich guck mal in die Truhe, ob da noch was Unvolles drin ist. Ja. Alex, Alex! Jawohl! Bist du behindert? Was denn? Wieso hast du mich angezündet? Nee, das muss die Lava gewesen sein. Hast du Lava gesetzt? Nee, das war das Feuer auf einmal unter dir gewesen. ihr hab nichts gemacht. Alex. Das ist, wenn die Workbench auf Obsidian steht, dann brennt es irgendwann. Das habe ich halt schon letztens letzten Sascha einmal gehabt. Gut, Leute, das war's mit der Folge. Haut rein. Und tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts so was wollt. Und bis zum nächsten Mal. Mhm. Ciao, ciao.